Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem Kanal. Heute sind wir mal auf dem Unicat.de-Server. Also ich bin gerade im Kit PVP drin. Ich zeige euch mal die verschiedenen Kits. Hier sind irgendwelche Mega-Kits. Ich weiß nicht, es gibt so viele. Ich habe noch nicht alle ausprobiert. Ich kenne den Server auch noch nicht so lange. Aber wir wählen uns jetzt einfach mal. Was kann man sich denn so auswählen? Die Teleporter. Er hat hier, glaube ich, so ein Endeauge. Und wenn du den Rechtsklick drückst, teleportierst du dich 15 Blöcke vorwärts. Das ist natürlich auch praktisch sein kann. Ich, ich snack den jetzt. Zack, zack, ja. zack. Komm, abstauben, abstauben, abstauben. Schade. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist Stomper-Kit, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was haben die für Kids, Mann? Ich komme gerade gar nicht klar, weil ich nicht weiß, was, welches Kit bringt rüber da, rüber mit dir. Ja, einen habe ich runter. So, runter mit dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab mich noch gesaved. Oh. Mega nice. Mega nice. Ich finde den Server auf jeden Fall richtig nice. Vor allem dieses PvP hier. Macht übel Laune. Runter mit dir und runter mit dir. Oh mein Gott. Zwei gekillt, glaube ich. Ja. Vielleicht schaffen wir sogar einen Killstreak, wenn wir Glück haben. So. so komm runter mit dir. Runter mit dir. Schade. Schauen wir den hier runter zu knocken, Boah, oh. der haut mir eine Kombo raus. Und ich bin oben auf dem Dach. <lacht> das Kit ist auf jeden Fall lustig. Oh mein Gott, jetzt bin ich echt low life. Genau, ihr könnt hier auch einen Shop aufmachen, einfach wenn ihr gerade in der Runde seid. Und einfach währenddessen, die seht ihr auch hier im Chat. Bekomme ich Coins dafür, wenn ich Leuten Schaden mache und die glaube ich sterben, dann kriege ich dafür Coins. Für Kids kriegst du Coins. Ja. Also ich habe noch nicht so viel rausgefunden, aber hier könnt ihr auf jeden Fall auch Sachen upgraden. Mit euren Coins. Also nicht nur die Kids, sondern ihr könnt auch währenddessen einweihen. Zum Beispiel kaufe ich mir jetzt einen Heiltrank, Kann ich jetzt saufen und habe da ein bisschen mehr Herzen wieder. Bringt zwar nicht so viel. Aber, wenn ihr eine Killstreak zum Beispiel behalten wollt, oh mein Gott, das ist der Stumper. Oh nein, nein, nein, nein, oh mein Gott, was mache ich, ich setze einfach die Perl, äh, nicht die Perl, sondern das Enderauge ein. Total so billig ein, egal. Den hauen wir jetzt hier einfach mit einer Combo gediegen runter, ja, den auch hoffentlich, hoffentlich, Wir den auch noch runter, ja, runter da, mit dir, runter mit dir. Komm, runter, hab ich doch gesagt, jetzt runter. Hier runter da! Ja, ja gut. Nicht Creeper, nicht Creeper, Creeper. Runter mit dir, runter mit dir. Warum regeneriere ich eigentlich nicht? Ich verstehe das nicht. Manchmal regeneriert man und macht. Das. Ich weiß nicht wann man regeneriert. Ich glaube, wenn man einen normal killt und nicht runterwirft. Kann ich euch aber jetzt nicht genau sagen. Macht den auch mal so richtig feige wieder runter. Oh mein Gott. Oder auch nicht. Ey, die hauen hier aber auch richtige Creeper raus. Nur mal Trank trinken. Oh mein Gott, als ob ich schon wieder... Mein Gott, wie viel Schaden macht das? Geh runter. Ich bin am Spawn. <lacht> okay, ich hol mir einfach mal ein paar Tränke. muss ein bisschen regenerieren, sonst sterbe ich hier. Ich dachte gerade, man kriegt Schaden am Spawn. Werfen hier Creeper rum, ey. Nochmal. mal macht ihr denn hier unten Oh, ich regeneriere dadurch warum regeneriere ich wenn jemand einen kill macht hier kann ich jetzt nicht ganz verstehen ich finde den server einfach nice und es war nicht so bekannt glaube ich aber der ist echt nice also habt ihr echt gut umgesetzt wenn ihr das hier seht auf jeden fall echt nice gemacht erstmal abstauben oh, <lacht> habe ich den jetzt echt abgestaubt Oh mein Gott, sorry. Oh mein Gott, ich glaube, der ist jetzt sauer. Der ist extrem sauer. Der hat irgendwie ein wichtiges ausraster -Kid. Oh mein Gott. Oh. Komm, weg hier. Das sieht noch komplett aus, ey. Hier den Stomper an. <lacht> der ist total aggro auf mich. <lacht> Was ein Lauch. Also sympathische Spieler gibt es ja anscheinend auch. Die haben sogar Premium und bleiben und welche Spieler, okay. Auf jeden Fall sehr sympathisch. Warum kann er mir Wizard geben am Spawn? Geht's einfach mal aus und sagt mir, wie ihr den Server findet. Oh, wo seid ihr denn? Hier ist der Schwitzer, ne? Der ein Doch, bezeichnet. Dann hauen wir ihn mal runter. <lacht> Ciao. Ciao, Kakao. Mal schauen, ob er jetzt wieder aggro ist dadurch denke mal er wird gleich wieder was schreiben okay. du bist neckig bist nur neckig mhm. Okay. soll ich mich da hochfallen ja kommen so, wir uns hier hoch Und zack runter mit ihm okay, hat er zählt so. muss den mal jetzt so gehen ich glaube, den regeneriere ich ihn. Und damit dir sich runter. Oh. 10. War der nicht hier gerade irgendwo? Ja. Hier ist er. Der macht sich einfach nur da die ganze Zeit hoch mit seiner komischen Angel. Gerade noch mal ein paar nette Dudes, hier gesehen. Für ein ich habe gehört, Schneemann soll gut sein. Also falls ihr eine Empfehlung braucht, welches Kit ihr so also sollt. Schneemann soll gut sein. Oh mein Gott. Was ist das für ein Kit? Schneemann, was ich gerade drin habe, soll gut sein. Ich kann halt Rechtsklick machen, einen abstauben hier. <lacht> Beide abstauben. Sorry, guys. Äh, das soll auf jeden Fall sehr gut sein, weil man halt einen slowen kann. Toll. <lacht> ich glaube, der will, dass ich da reinlaufe. Soll ich mal reinlaufen? Ich weiß nicht. Jetzt sind die sauer auf mich. Gestaubt hab. Auf jeden Fall kennen die mich anscheinend schon. Auf jeden Fall Grüße an euch! Oh mein Gott, was ist das für ein Kit? Mein Gott, Leute. Macht ihr bloß. Macht auf jeden Fall mega Spaß. Zomb. Also, Muss ich auf jeden Fall mal Oma ausprobieren. Kommt bitte alle rauf hier. Damit zusammen spielen. Oh, komm, weg hier. Ab, der Junge. Ich werde jetzt Schneemann schon auf 1000 -0. Die spielen hier sicher schon öfter. Die Kids ja auch ab. Oh, komm. oh das wird ein Knapp, äh... Schnapp, der abbringt. ich mach gerade ein Video, Leute, weil ihr meintet, ihr wollt ein Video sein, denn... dann dachte ich, ich nehme noch mal kurz aus, weil ich auch ganz fresh dudes seid. Hey, weg und du kämst, oder was hier? hier ist nicht fair, Aber jetzt kommt er wieder, Okay, ich würde sagen, ihr wisst jetzt, wie der Server abläuft und wenn ihr noch mehr von diesem Server sehen wollt oder vielleicht dabei sein wollt, kommt einfach auf den Server, ich würd mich freuen. Und This is my next